In diesem Video besprechen wir, wie man mit GeoGebra und dem Konkurrenzsatz Winkel-Seite-Winkel-Dreiecke erstellt. Dies ist das zweite einer Reihe von vier Videos zu den Konkurrenzsätzen. Die anderen Videos sind in der Beschreibung verlinkt. GeoGebra habe ich im ersten Video Seite-Winkel-Seite ausführlicher erklärt. Hier geht es etwas schneller voran. Wir erstellen ein Dreieck mit dem Konkurrenzsatz Winkel-Seite-Winkel. Winkel. Von dem Dreieck sind drei Größen gegeben. Der Winkel Alpha, die Seite klein c und der Winkel Beta. Die Winkel und die Seite sind hier im Dreieck blau gekennzeichnet. Das geht natürlich genauso mit Beta klein a Gamma oder mit Gamma klein b Alpha. Los geht's! Wir stellen zunächst die Strecke c und benennen die Objekte am Schluss passend um. Der Winkel Alpha liegt am Punkt a an. Wir wählen das Werkzeug, Winkel mit fester Größe. Erst B anklicken, das ist ein Punkt auf dem Schenkel. Dann A anklicken, das ist der Scheitelpunkt. Jetzt kommt wieder die Preisfrage, mit oder gegen den Uhrzeigersinn, auch wenn es schon da steht. Gegen den Uhrzeigersinn. Mit dem Winkel Beta machen wir es genauso. A anklicken, ein Punkt auf dem Schenkel. B anklicken, den Scheitelpunkt und wieder erst nachdenken, im Uhrzeigersinn oder, den gegen, oder gegen den Uhrzeigersinn, im Uhrzeigersinn. Mit OK bestätigt man das Fenster und der Winkel wird erstellt. Wir brauchen noch die Seiten B und A. Dazu verwenden wir das Strahlwerkzeug. Erst A anklicken dann den zugehörigen Punkt des Winkels, das ist D' Damit liegt der Strahl ganz exakt auf dem Winkel. Mit der Seite A machen wir es ganz genauso. Erst B, dann C' anklicken, umbenennen, fertig. Uns fehlt allerdings noch Punkt C, der liegt am Schnittpunkt der beiden Strahlen A und B. Bevor wir den Punkt C erstellen, blenden wir die Hilfspunkte C und D' aus, dann sind sie nicht im Weg. Hier sieht man C' und D' schon ein bisschen ausgegraut. Ich habe das Werkzeug Objekt Anzeigen ausblenden schon ausgewählt. Wenn ich jetzt mit der Maus das Werkzeug wechsle, zum Beispiel auf den weißen Pfeil im blauen Kreis klicke, sind die Punkte verschwunden. Der Punkt C wird mit dem Schneidewerkzeug erstellt. Der Winkel Gamma kann gemessen werden. Dazu klickt man erst auf A, ein Punkt auf den ersten Schenkel, dann auf C, den Scheitelpunkt, und als drittes auf B, ein Punkt auf dem zweiten Schenkel. Genauso kann man das mit den anderen beiden Winkeln auch machen. Fertig.